Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ich setze schon mal kurz auf vor unseren absoluten Lieblingsplaneten. Und ja, wir erkunden da mal ein bisschen. Wir haben auf Organo alles gefunden, alles komplett abgeschlossen. Wir haben alle Sachen da gefunden. Wir haben alle Geheimnisse gefunden, alle Truhen. Wir haben alle Datenbanken da abgeschlossen, also besser, mal gleich auch noch auf Sefo machen. Da wäre doch nicht schlecht, ne? weiß was wir noch finden. Ich gehe mal kurz was trinken. Hallo, auch dir. viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Okay, das sonst nicht? Ja, nix über dich. Ne, Ich bin wichtig. Ich bin der Hauptcharakter. Ich bin der Alt dieser Geschichte. So erkunden ist jetzt schön und gut. Auf sehr vor, aber wo fangen wir denn da am besten an? Ich glaube, wir müssen. Den gesamten Planeten noch mal abklappern und der ist riesig, also, ja. Also, als wenn wir auf den Weg dahin vielleicht noch ein Level abbekommen, um Machtregeneration und so zu bekommen. Das wäre noch optimal, dann sind wir hoffentlich erstmal so bedient. Vielleicht noch hier und da ein Stimpack oder so, ein weiteres auf die gefahren hat wir überleveln aber ich habe so das gefühl das wird sehr schwer möglich sein nur auf diesen spiel diesen schwierigkeitsgrad also, ich krieg nicht ich habe bauchschmerzen weißt du ich, ich habe keine ahnung was da abgeht mache das essen Klingt, als würde der job sein tribut fordern er kann sein als sie mich hierfür angeheuert hat da war mir nicht so ganz klar, worauf ich mich einlasse. Ja. Äh. sie erzählt nie wirklich Du Willst dass wir was machen? Ich hab nie gefragt. Ich wollte es auch nie wissen. Das war mein Mantra. Je weniger ich weiß, desto besser. Zumindest dachte ich das. Manches sollte man wissen. Ist schon okay. Wird schon werden. Hat meine Urgroßmutter immer gesagt. Legst du beim Wetten eine Pause ein? Eine lange Pause, Kerl. Es ist hart. Aber ich werde damit fertig. Ich habe uns in Gefahr gebracht und ich werde es doch wieder gut machen. Aber ich bin echt nicht der Einzige, der Probleme hat. Nach wegen dieser Fehlergeschichte. Ich oder solche Kämpfe zur Genüge. Also, vielleicht nicht genauso, gar nicht genauso. Keine Macht- oder Rettungsmissionen. Aber meine alte Crew auf Lateron und ich hatten uns auch über das Imperium und unsere Heimat in der Wolle. Letztlich haben wir uns doch alle gegenseitig geholfen. Irgendwie. Wo sind sie? Ach, sie haben es nicht geschafft. Aber darum geht's nicht. Hey, Grease. Und? Hast du alte Servuschätze schätze ausgegraben? Nein, wir sind doch keine Grabräuber. Aber... Sind wir nicht? Anderes. Ein abgestürzter Veneter der Republik. Wow, ein Veneter? Diese Dinger sind ganz schön massiv. Echt leicht runterzuholen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Es war ein Jedi mit seinem Padawan an Bord. Ein Jedi? Ah, er bestimmte hm. Erinnerungen. Ja, und ich kann Erinnerungen hören, also. Nur so blind sein. Droide, behalte den Kleinen im Auge. Gibt's Aktivitäten? Wir müssen vorsichtig sein. Das Imperium ist immer noch auf Sätze. Die zweite Schwester macht mir mehr Sorgen als die Sturmtruppen. Ich muss zugeben, mir geht's ganz genauso. Triller war schon in jungen Jahren sehr klug. Deshalb habe ich sie auch zu meinem waren gemacht. Ja, ich habe viel von euch gelernt. Als ich ein Sucher war, bin ich von Planet zu Planet durch die Galaxis gereist, um jeden zu finden. Ich habe viele faszinierende Orte gesehen, verrückte Personen getroffen. Und viel gelernt. Was ich dann Thriller beigebracht habe. Die perfekte Inquisitorin. Unglücklicherweise ja. Darum hat der Imperator sie auch beauftragt. Sehr. Du hast den Sturm überstanden. Lass mich raten. Das gilt leider nicht für die anderen, wie Der Orden hat gesehen, oh, die ist voll mächtig und so, da hat er gedacht, nee, nee, so geht das aber nicht. Ich Ja, die gedacht, oh, nee. Das Ich glaube an und sein Padawan. ich habe alles durchsucht, aber ja auch noch so ein boss Fällt mir gerade ein. von das Imperium ist hier. Unsere Mission bleibt die gleiche, egal was wir abfangen. Wir können uns trotzdem vorbereiten, Kerr. Ich weiß, was da ist. Ich habe gekämpft. Ich schaffe das. Ich finde das Holokron. Triller wird es beobachten. Wir müssen zuerst dort sein. Ich ich dann werden sie dich ärgern. Die Mission gefährdet. Ich habe dieselben Fehler gemacht. Nicht jetzt, Herr. Ich konzentriere mich. Okay. Hör gerade auf, ich muss mich ich hier beißen aufeinander Ich wollte schon sagen. Wir müssen uns aber wieder anders kleiden. Wir haben gar keine Klamotten bekommen, merke ich gerade. So, natürlich finde ich sie am besten aus bisher. Das weiß-grüne. Wenn schwarz-grüner noch irgendwo dabei ist, dann ist es vorbei. Nehmen wir den. BD1, du. Na. Da, Na, und die Mantis, die kann. Oh, that's part Racing, der nee, Quatsch, das sind die äh, Nabo Fighter, glaube ich. Ja, Na, lass mich raten, die war voll irgendwie geschickt, die Thriller, Triller und ja hat der Orden gesagt, nee, nee, nee, da müssen wir ein bisschen zurückgreifen. Irgendwie die Handbremse anziehen. Und ja, da ist mir noch nie aufgefallen, aber ich weiß nicht. haben habe mir ja einen Star Wars-Film ja angeguckt, den neuen. Und ich habe den Vegas mal darauf angesprochen. Ich habe mir mit denen den Film angeguckt. Und da ist mir halt irgendwie zum ersten Mal so richtig aufgefallen, ne? warum die dunkle Seite so stärker wirkt. Weil die jedes Jahr so viele Gesetze und Regeln und so haben. Und ja, du lebst dein ganzes Leben lang nach diesen Regeln. Dann kommt auf einmal so ein Siflord sagt dir, hör mal, du willst das machen? Pff, kannst du machen. Hier auf der dunklen Seite gibt es nicht so viele Regeln, weißt du. Und ja, deswegen, die dunkle Seite ist jetzt nicht wirklich stärker, aber man hat so halt Gefühl, stärker zu werden, weil man freier ist irgendwie. So, okay, wir gehen jetzt erstmal. mal ein bisschen ja gerade das ist mir das stimmt eigentlich das ist mir noch nie so aufgefallen als es mir jetzt hier vor mir halt nicht irgendwie so erklärt wurde auf diese weise Aber ja stimmt da so, kommt mal so. kann vielleicht auch nicht schaden durch den ganzen planeten ja noch mal durchzurennen einfach nur du dich um die Mission. Ich halte uns von ihrem Radar fern. Das wird schon. Okay. Ich so entlang? Ah. So, wie gesagt, kann jetzt vielleicht nicht schaden, hier noch mal durch den ganzen Planeten zu weiß? Vielleicht finde ich ja irgendwie was Scannbares oder so, was ich übersehen habe. Warum wie einfach das jetzt ist hier durch zu ist dann noch als bei Probleme hatten? Ey. Jetzt mache ich mehr Schaden. Ich nehme an, das wirkt sich auf die Ausdauer aus. Ne? Boah, ich weiß noch, wie ich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Schuss abgeblockt habe, ne? dann irgendwie aufgehört hat, blocken zu rücken, ne? und dann vom zweiten Schuss oder so getroffen wurde. also solche Kleinigkeiten immer. Oh, oh, ich schon. So. Jetzt steht hier einer oder da. Hat ich eigentlich nicht. Ja, und da ist eine Klippe, genau. da oh, kann ich nicht. Oder oh, kannst du so hochklettern, habe ich nie gesehen irgendwie. So. Gehen mal hier rein. Mal ausruhen, die paar und ja, also hier wird, falls ihr es noch nicht gemerkt hat nicht viel storymäßig passieren, so. aber ich werde trotzdem noch mal hier überall durchrennen. Na ja, gut, es ist so kompliziert, ist sehr jetzt nicht aufgebaut, ist nicht so kompliziert aufgebaut wie Kaschik, finde ich, aber da ist schon das erste uns fehlt irgendwo so weiß ich nicht so verehren werde ich mich jetzt hoffentlich nicht aber wir sind ja noch am Anfang des Parts da kann ja noch viel passieren hm. Wo oh, oh. da unten ist er gelandet, habt da gesehen? Oh, kommt noch eine, ne? So. Und hier fehlt irgendwo was. Da ist noch... Bis hier irgendwie, bis hier alles klar. zieht das eine Ding bo Ich hab gesagt bo aua Hey bin ich bin nah dran zu freigmachen so Gefühl ah. Ich habe noch L1 gerückt halten Lege, Ach, jetzt weiß ich, ich, weiß, was jetzt kommt, ey. diese einen stelle Und Der gleiche wie vorhin. schießen auf mich bitte. Natürlich, ich habe keine Macht, gar nichts. Der, vielleicht Angriffe drauf, ne? Pass auf. Das ist unfair. kommt schon, boah. Hey haben schon, das ist jetzt unfair gewesen. Steckt da voll fest. Ah, okay. Gut, dann müssen wir den wohl erledigen, habe ich so Gefühl. Gut, kein Problem. Müssen wir ja, wenn ich jetzt nicht so viel Macht und so verbrauche auf dem Weg dahin blöde ist der weg deine ist schon wieder so nervig okay alter so und vor allem da ist noch das gebiet wo ich da erkunden muss also ja habe ich habe ich hab so eine idee wie ich den leichter erledigen kann ich habe dann viech ich bin aus dem weg Au, mal muss ich dich ignorieren oh, was okay ich war schon oh, da ist jetzt nicht gut Okay, so gut, ich jetzt ich habe jetzt macht Na, oh, er schießt natürlich wieder nicht auf mich. Lass so. mal dich erledigen, danke. Glück bin ich jetzt nicht an dem einen Typen verreckt, ne? Ja, bedeutet, ich hätte meine Dinger gar nicht zurückkommen können. Kann so, da oben sieht irgendwie aus, als wäre was. das ist ein Speicherpunkt. Vielleicht erstmal mal bis hierhin durchkämpfen müssen, ne? So gefühl. irgendwo ist noch hat geheimnis dann habe ich nicht vergessen ah, danke Hö, So. Und das war zum scannen ich kann mich gar nicht an den schwächpunkt erinnern nee. Ja, ne, ich glaube ich habe den Speicherpunkt gar nicht an? aktiviert beim ersten mal als ich hier durchgegangen bin weil ich mich so beschwert habe hier weil ich mal den ganzen weg jetzt zurücklaufen musste wenn ich frei bin stimmt ich glaube den habe ich nie gesehen vorher hat man hat mir niemand Bescheid gesagt diese tür bewegt sich nicht aber ich habe ja ich weiß schon will keine helfe ich sehe jetzt nicht oh gott ich sehe gerade ich machen muss ich sehe jetzt hier irgendwie nicht da oben nehme ich an ja was ist jetzt hier da Ah. ah so gut, dass wenn ich im, K nicht im Kampf bin, das war ich. Oh, guck mal hier. Noch ein Lebenserzählen gut. Hm. Oh. das ist eine etwas doofe Abkürzung ein irgendwie nichts so ja mal alles gut gut dann immer weiter das ist diese Rutsche genau ja ich meine ich habe den Speicherpunkt gar nicht aktiviert beim ersten Mal Wenn ich noch weiß wie ich mich darüber aufgeregt habe ich immer so einen langen Weg gehen musste ja Oh, ich sehe gerade, das ist ein Kettenwerfer. Oh Gott. Boom. Boom. Okay, fand ich gut, dass du einfach so gewartet hast. Das war richtig nett von dir. So. kam ich, da muss ich runter. Hier ist irgendwas Neues. Neues, etwas äh, nicht gefunden ist. Das sieht doch irgendwie aus, jetzt könnte ich jetzt hier so... Ich wollte schon sagen. dass man auch so irgendwie zurückgehen können früher. daher so, hey, waren ja nicht stumpf klar sonst immer. Oh, was? Jetzt seid ihr gespawnt, ehrlich? So, hey, Kollegen! So, ich weiß, was ich jetzt mache. Wenn ich, ich weiß genau, was ich jetzt mache, wenn die irgendwie wieder zu weit weg sind und irgendwie einen Rückwärtsschritt oder so machen. Ah, guck mal. Ja, danke. Ah, das habe ich nämlich auch schon vorher entdeckt, das Teil ja war. Ich habe nicht gewusst, wie man da hinkommt. Cool. Ah, lohnt sich schon den ganzen Planeten ja noch mal abzugrasen? Da hat jetzt irgendwie nichts gemacht. 95 Prozent erkundet, Ding ist irgendwie so ein blauen Glänzen oder das glaube ich nichts ne. Ist hier irgendwo weit noch da schon beinahe verpasst hier musst du doch wenn ich diesen party einfach nur als eine abkürzung gepackt haben so tor fehlt mir ja noch da ah, und ich glaube ich weiß auch vielleicht wo war ich dann nicht schon Machtschub, ja, ne? Gott. So, jetzt kommen die Typen ja und ich müsste jetzt vielleicht ein Level abkriegen. durch die kann, äh, Bei denen kann ich jetzt einfach nur Button maschen und die sind weg. Und dieser eine Typ da hinten macht mich da Ja, genau deswegen. Einfach gedrückt halten. Dann mache ich sie noch für so einen weiteren Angriff. Das ist richtig gut. Dann mache ich jetzt einfach immer... wenn die irgendwie so ein rückwärtsschritt machen oder ich die mit einer kommen und ich kaputt kriege und dann geht mein angriff leben weiter fähigkeit punkte halten gut so und es war rotes geblockt gesagt, das kann ich den plan immer noch nicht komplett abschließen So, eine truhe fehlt ja noch irgendwo ich würde schon so ein bisschen raten die da drin ist aber meist man nicht erst einmal ich mir meinen Steam upgrade hat hoffentlich das leben ein bisschen einfacher machen wird ne? so Kraft der Freundschaft. Das ist irgendwie broken, habe ich so Gefühl. Das so, kann ich meine Macht auch ein bisschen ja verballern wie blöde. Das ist doch auch nicht schlecht. So, au! Du Pisser! Mach das mal ja. Sei es doch, gab so das Ding? Ich glaube, da bin ich noch nie hochgegangen. Ne? Stimmt, haha. Okay, da ist wahrscheinlich die letzte Truhe, ne? oder auch nicht? Hi. Ich habe gesagt, da kommen wir rüber, du Stück. so ein dran den anzuspringen irgendwie aber hm. also ich gehe einfach hier runter erstmal Hi. ich, ah. ich will gar nicht so viele leveln aber ich halt nicht mache, dann kommen die mehr in die ganze Zeit im Weg. Das ist nervig. Jetzt komme ich da unten raus, ne? So ein Tür oder auch nicht? Keine ahnung also mein Lichtschwert ist gerade los gewesen da war noch an während ich war gar nicht aufgefallen da war noch an während hat da mein gürtel war hier ja, nee. So, wow, wo ist die letzte Truhe jetzt hier irgendwo runter jumpen irgendwo hier Oh, die Rutsche da oben, die zählt auch noch. Ich habe schon alles heißt, Das heißt, muss irgendwo sein, wo ich schon was gesehen habe. Ne? Also ich werde natürlich hier ausschneiden, mich zu sehr haben, rum irren. Bin Gott. aber möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde schon ja. Gerne vieles so finden. Oh, hallo, da ist die Truhe. Cool, Das brauchen wir. Tun wir das irgendwie nicht? Da war wirklich was drin. Neue Mantelackierung Söldner. Ja, ich stehe Allgemein überall. So, alles klar. Das heißt, hier haben wir auch alles. Was ist das denn hier? Imperiales Hauptquartier. zwei war noch nochmal hier. Ach, das war hier, alles klar, vom Tempel aus dieser Aufzug, genau. So, da unten sind noch ganz viele grüne Sachen. Absturzstelle. Das Warte mal, was? Ach, da sind wir, alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen dahin als nächstes, ne? Wenn ich jetzt erstmal wüsste, wie man hinkommt, das ist wieder... Boah, Pul Pulverisatoren. Oder wir gehen dahin als nächstes. Boah, bis ich da wieder... Alles klar. Ich laufe einfach hier herum. Irgendwann werde ich schon irgendwie einen Ort finden. wir mal schon mal Neues hier finden so äh, nicht rutschen da, da komme ich dann dahin und da komme ich dann da ein alles klar dann mal auf dahin hui so ha, ehrlich nicht gut, nicht gut. Oh, okay, jetzt ist gut. Oh, komm schon. Ey. Okay. Oh, ist das nervig. Ey. Ich überlege gerade, ob ich hier den Schnitt machen soll. Aber da müssen wir schon wieder, ich schon wieder so oft durchrennen, ne? Würde ich mal hier einen Schnitt? Ja, jetzt ist in Folge machen wir weiter mit der Erkundung von Bogano äh, Bogano sehr äh, habe Jetzt hier auf mein auf meinem PC Bogano gelesen, deswegen also, okay, jetzt abgelenkt und ja, da soll ich noch ein bisschen. Ich, ich spiele noch ein ganz kleines bisschen. Wenn wir wenigstens dieses eine Geheimnis noch finden. So, ja, wir sind ja locker hier wieder. So. Nein, den muss ich erledigen. Danke. Wir angreifen. Ja, so, so habe ich nicht nicht gesehen, dass du rot warst. So guck nicht so blöd. Da von da. So, diese blöden Ratten, ey. alter. Guck dich da einer an. hey so, ich weiß mal wenn man hier irgendwo licht anmachen könnte so ach ich weiß wo wir jetzt leicht sind ist du. oh. durch Oh Gott! ehrlich. So. Okay, hier fehlt noch was, ne? So hier diese Todes Todesgebiet. und ich sehe da oben schon auch. so komme ich da so hin nach nee. ja, da muss ich nach links wie habe ich das verpasst bitte schön Komm, warte mal. Ah, ich kann jetzt den einfach machen so moment mal ah, ich kann einfach hier so runter Ah, ehrlich, komm da runter. Der raus, war. Ja, jetzt kommt er direkt raus, ist klar. So. Geheimes echo ort ah, jetzt noch so eine Lebensessenz, da jetzt grandios. Okay, ich glaube, da unten war ein Speicherpunkt. Das wäre ein guter Schnitt, finde ich. Jolo, ich glaube, da würde ich auch so irgendwie hoch schaffen. Ne? So haben wir jetzt hier alles. Ja, so warte mal da. Da ist noch so eine Rutsche, nee, glaube ich nicht. Ja, doch, keine Ahnung, und wir müssen auch so da lang. Also gut, und jetzt ein Speicherpunkt. Gut, dass ich mal ihren Schnitt da war. Relativ erfolgreich vom Erkunden her. Und ja, ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat er Bad gefallen Wenn ja ist doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und der nächste kommt Man weiter sehr froh. Ne? Dankeschön und Tschüss.